Kennst du das? Du sitzt abends auf der Couch, hast schon gut gegessen, hast auch was Gesundes gegessen und willst dich auch grundsätzlich gesund ernähren. Dann sitzt du auf der Couch und denkst dir, ah, so ein, zwei Chips gehen schon auch beim Fernsehgucken. Und du weißt, wie es endet, es bleibt nicht dabei, es eskaliert und auf einmal ist die chips leer und du denkst dir, scheiße, ich hatte da was anderes vorgehabt. Heute kann ich dir vielleicht ein paar Impulse geben, wie das vielleicht das nächste Mal bei tatsächlich ein, zwei Chips bleibst dass du sie wirklich genießen kannst und dass du trotzdem dein Ziel erreichst. Viel Spaß! Vielleicht erinnerst du dich an unser letztes Video, als eine ältere Dame zu mir kam mit dem Anliegen, ah ja, ich soll mal zu Ihnen kommen, die Frau Ärztin hat es gesagt, ich soll mal zu Ihnen schauen. Und das Problem bei ihr, wie vielleicht bei dir auch ist, dass sie nicht aussehen konnte, was sie wirklich will. Ihre Zielsetzung war vollkommen unklar für mich, aber wahrscheinlich auch für sie. Und sie hatte genau diese schlechte Kombination, die viele auch haben, vielleicht auch du, die noch dich betrifft, aus zwei Dingen. Zum einen war sie extern motiviert und zum anderen hatte sie nur ein Weg-von-Ziel. Was bedeutet das genau? Extern, weil sie sagte, die Frau Ärztin hat gesagt, ich soll das und das machen. Das ist das gleiche, wie wenn du sagst, ah, mein, mein Partner will, dass ich ein bisschen abnehme. Oder wenn dir wichtig ist, dass die Meinung anderer ganz viel wert ist, wenn du sagst, ah, ich will unbedingt abnehmen, damit ich es denen zeigen kann. Aber jetzt schau mal, was passiert, wenn du so abgenommen hast, wie du es dir wünschst und du hast genau dein Zielgewicht sagen wir mal, erreicht und am Ende sagen die Personen gar nichts. Es fällt dir nicht mal auf. Oder noch schlimmer, sie äußern sich sogar negativ, so von wegen, ah, ist doch schon ein bisschen übertrieben jetzt, oder? Oder wie meine Oma bei, äh, bei meinem Papa sagte, ah, das, das sieht schon ein bisschen abgemagert aus. Weil sie immer noch der Meinung ist, ein Mann ohne Bauch ist ein Grüppel. Ihr kennt das von früher vielleicht, von den Großeltern. Also das zeigt, wir können es nie allen recht machen. Also warum machen wir es nicht einfach uns recht? dass wir damit happy sind. Und das zweite, sie war weg von orientiert, so wie viele das auch sind. In dem Fall, sie wollte weg von Diabetes kommen und genauso sind viele anders motiviert, dass sie sagen, ich will weg von diesem Gewicht, davon wegkommen. Aber dann hast du das Problem, das hatte ich in anderen Videos schon dargestellt, du brauchst ganz viel Disziplin, damit du es auch wirklich durchhältst. Weil weg von, raubt uns eher Energie auf Dauer. Du wirst es ein, zwei Wochen durchziehen, aber danach hört es wieder auf. Deswegen such dir doch ein Ziel, wo du hin willst. Ein Hinzuziel. In den anderen Videos habe ich dir schon gezeigt, wie das mit einem Mottoziel funktionieren kann. Schau dir das unbedingt nochmal rein, ich habe eine ganze Reihe dabei erstellt, Weil diese Hinzuziele können uns wieder Energie schenken. Und die brauchen wir, weil oft sind es Vorhaben, die wir nicht in ein, zwei Wochen gemacht haben, sondern ein bisschen andauern, bis wir es erreicht haben. Wenn es eine Sache wäre für eine Woche, dann ist es kein richtiges Ziel. Das wäre viel zu einfach.